Im Ernst, wer Teilhabe für alle Menschen in einer modernen Gesellschaft haben möchte, der muss Mobilität für jeden ermöglichen. Der Nahverkehr gehört zur allgemeinen Daseinsvorsorge und muss sowieso laut Artikel 20 Grundgesetz gemeinschaftlich finanziert werden. Deswegen ist Fahrscheinfrei kein Sozialismus, sondern eine soziale Verkehrspolitik.